Ja, mein Name ist Hagen Mewes, ich bin aus der Altmark, gebürtig aus Osterburg, habe Theologie studiert in Jena, vorher eine Ausbildung zum Diakon gemacht und bin jetzt wieder zurückgekehrt in die Altmark. Meine erste Fahrstelle ist dort in Mieste, einem kleinen Ort mit vier Kirchtürmen. Ich fühle mich dort sehr wohl und meine Wünsche ja, für die Zukunft sind, dass ich in der Ecke mit vielen anderen Fahrern und Fahrerinnen zusammen kirchliches Leben gestalten kann. Und ich ich kenne gerade, entdecke gerade sehr viele Schätze in der Gemeinde und freue mich sehr darauf, Gemeindeleben zu gestalten.